Äußerungen von Frankreichs Präsident Macron zum Konflikt um Taiwan sind in Deutschland auf scharfe Kritik gestoßen. Macron hatte in einem Interview eine eigene europäische Strategie angemahnt und erklärt, man solle nicht dem amerikanischen Rhythmus und einer chinesischen Überreaktion folgen. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sprach in der Bild-Zeitung von einem außenpolitischen Desaster. FDP-Generalsekretär Jia erklärte, in einer in gefährlichen Welt sollten die USA und Europa eng zusammenarbeiten. China betrachtet Taiwan als eigenes Territorium.